Okay, zum Wohl miteinander. Cheers! Cheers. Cheers. Prost! Prost! Prost. Ah. Ja. vielleicht sind mir da etwas gut drin gekommen. So haben wir uns eigentlich kennengelernt. Ja. Von wo kein Virus? Äh, also den Oleg kann ich schon seit meiner Kindheit. Das ist eben lustig, er war schon immer ein Pechbogel gewesen. Gell Oleg? Was redest du für einen Blödsinn? Das stimmt doch gar nicht. Doch, weißt du nicht mehr? Dazumal in der Schulzeit, als ich dich zum Schlägeln herausgefordert habe, da warst du nur noch so eine Bohnenstange, da sind wir draußen schlegeln und alle haben gerufen, Schlegli, Schlegli. Und du bist schon immer schwach gewesen, du hast nie eine Chance gegen mich gehabt, Loser. <lacht> du hast immer nur die Sachen gemacht, in denen du gewesen bist, aber meine Vorschläge hast du immer abgelockt. Gib's doch einfach zu, du hast Angst zu verlieren. Ich habe Angst zu verlieren. Bitte, <lacht> Loser. <lacht> ja, beweise es mir. Wir spielen jetzt mein Spiel. Wow, Tic Tac Toe. Hier <lacht> im Restaurant, Oleg. Ich glaube, die kommen da nicht, zum zu essen. <lacht> ähm, wir haben zu viel anderes Mal. Das ist schon gut. Du spielst jetzt oh. mit mir oh. das Spiel Tic Tac Toe. Mein okay. Spiel. Okay, okay. Ich werde es mega okay. unangenehm glauben. Okay, ich spiele das Spiel. Langsam. Okay. Ähm, ich muss geschwind auf die Toilette. Du bleibst jetzt schön da! Okay, okay, okay. Spiel, spiel, spiel. okay. Langsam. Du spielst mein Spiel, Nicht Tic tac TikTok Hast du mich verstanden? Ja, ist gut. Jetzt bin ich einfach nicht. Wieso tust du mir das an? Spiel jetzt, Bennett. spiel! Spiel jetzt, komm! Spiel jetzt! Spiel jetzt, los! Bennett, spiel jetzt! Bennett, spiel jetzt! <lacht> Benet, spiel jetzt. <lacht> Jetzt dich in einen Tantenkreis und so Angst, es zu verlieren. Ich habe Angst, zu verlieren. Ich habe Angst. Und ich will mich nicht vor meiner Kollegin blamieren. Schau mich nicht an. Schau mich nicht da. Ruhig mich nicht da! Ruhig mich nicht da! Ruhig mich nicht da! Ruhig mich nicht da! Loser! Wenn wir mit der Das ist sehr ungewachtig. Ihr spielt jetzt mit oh, Spiel, oh. Ohli. nämlich dik Langsam, langsam. Okay, ich spiele mit. Okay, hast du einen Stift, noch? <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> du hast ein Faller. <lacht> hast du verloren. <lacht> ein Faller, du bist verloren. Du hast einen Faller, oder? Ja, und und dann? <lacht> ja, ja, ich... <lacht> ja jetzt dann? man nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, Oh Mann. Los! Spiel jetzt, hab ich dir gesagt! Spiel jetzt, setz dich Kreuz und gib so, dass du Angst hast zu verlieren! Aber ich setz doch Kreise!